So, willkommen zu Teil 2 von unserem Fahrtechnik-Video. Grundposition, enge Kurven, Hinterrad versetzen und zum Schluss am Vorderrad die Kurve durchfahren. Das sollte irgendwie funktionieren mit unseren Tutorials, die werden relativ kompakt sein oder sind, aber ich hoffe, Lehrreich. Das letzte Mal haben wir eine Grundposition gemacht und das Bike ein bisschen vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt das Cockpit ein bisschen modifizieren können. Wir gehen jetzt noch ein bisschen durch das Ganze. Zur Grundposition, ich habe ja gesagt, Ellbogen draußen, genau. Wenn euch das komisch vorkommt, die Ellbogen so weit draußen, dann ist es richtig. Fehler, die was sie einschleichen, wären, irgendwann mit den Ellbogen ist falsch zusammen, besonders bei längeren Drehs, immer aktiv draußen bleiben. So kann man arbeiten, wirklich arbeiten. Wenn die Ellbogen da drin sind, es habt keine Bewegungsfreiheit. Auch mit dem Kufenfond ist ihr jetzt fertig. Ellbogen draußen, und von einlenken, bis zum Anschlag. Was noch Fehlerquelle sein könnte, ist, wenn ihr auf dem Pedal steht, dass ihr nicht waagerecht steht. Passt ruhig auf, oder schaut oder achtet darauf, dass der Fuß waagerecht ist. Zieht es nicht zu fest an, oder lasst euch nicht runterhängen. Das ist auch immer gerne ein Fehler. Ähm, jetzt werden von euch ein paar, und das ist ganz normal am Anfang, ein bisschen Probleme bekommen, hinten bei den Beinen. Probiert es einfach einmal ein bisschen so durchstrecken. Weil oft ist man hinten ein bisschen verkürzt. Und durch diese Grundposition am Bike, was man hat, wenn man dann ist, kriegt man hinten oft ein bisschen eine Spannung. Also am Anfang auch ganz normal. Also das ist jetzt keine Fehlstellung oder, sondern einfach irgendwie ungewohnt, weil man oft relativ so gefahren ist mit dem Bike, das heißt angewinkelt. Ein paar immer nur so, ziehen wir immer wieder gerade in die Bikepark. Wenn man dann die Beine lang macht und die Ellbogen, man wird hinten relativ überstreckt. Also nur so, so einfach. Jetzt die Übung Zeige ich zeige euch jetzt mal einen Stopp bevor. Mit dem Gewicht nach hinten, wie es nicht sein sollte. Und dann zeige ich euch einen Stopp bevor, wenn wir das Gewicht mit der gleichen Geschwindigkeit nach vorne legen. Wir haben sogar einen relativ losen Untergrund, Schotter, wie gleich das Bike ähm, hinten in die Luft gehen wird. Also, jetzt kommen wir um. Das wird quasi falsch, oder? Und jetzt probiert es uns viel. Es ist fast nicht möglich, weil ich das Vorderrad wegrutscht. Und die Problematik hat es dann bei der Spitzkehre auch. Jetzt fahre ich ungefähr gleiche Geschwindigkeit und habe das Gewicht vorne. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wenn ich die Vorderbremse ziehe. Also Bremsstoff auf 100% vorne sind jetzt, wie gleich das Rad laufen wird. Und jetzt ziehe ich an. <lacht> und auf einmal ist das Radl in der Luft. Und dann auf einmal kann ich, nachdem mein Ellbogen sind, mich ruhig einmal lang machen und dagegen arbeiten und probieren, weil ich die Möglichkeit habe. Weil durch das Ganze ist es drin. Auch die Beine können in der Luft anziehen und arbeiten. Und das ist quasi eure Übung. Sucht euch da eine Neigung mit der mittleren Gefälle, nicht zu so steil. Vielleicht Wiese oder so am Anfang oder, geht, also so, wenn es geht, da ist. Ja, Wiese hast, ist schon mega. Wiese ist sicher <lacht> besser. Äh, und probiert es einfach einmal. Aber probiert jetzt nicht so das Rad anreißen, sondern einfach einmal Vorderrad in die Grundposition ziehen. Wann kommt es, wann ist der Punkt da? Und da müsst ihr euch sicher fühlen. Die, die Sache ist das, ihr müsst irgendwann den Punkt erreichen. Und wenn ihr jeden Tag Viertelstunde übt, habt ihr eine Woche drinnen. Rauf mit dem Rad. Und irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo ihr drin bleibe in einer Wippe. Und wenn ihr den habt, ist es perfekt. Ja, der zählt mal oder? Ja, gibt es irgendwelche Tricks, dass man nicht vorne überfällt? Genau, Bremse auf. Also sobald man merkt, dass es zu viel ist, macht ich die genau. Bremse auf. Sobald es zu so viel ja, werden würde, schau. Sobald es zu so viel werden würde, einfach die Bremse aufmachen. Und das kann ich euch auch zeigen. Und dann saust das Vorderrad weg. Ja. Gerade im Gegenteil, wenn man andere Übungen oft macht, wo man sagen muss, man muss dann bremsen. Weil also für Steilberg abfahren geht er ohne Bremse relativ schlecht. Die fahrt jetzt hin und zirkt die Vorderbremse. Der Martin kann den Stoppie normal ja wirklich ewig halten, aber hier seht ihr, er geht hoch und dann macht er den Finger auf, also bremst nicht mehr, da sieht man wie er weggeht und schon ist er wieder unten. Ja, Also, das so. also wirklich Finger weg und es geht. Wenn es nicht gehen würde. Ja, dann ist die Wiese sicher ein guter Aspekt. Aber das Warte heißt, Seite. du bist in deiner Grundstellung, du ziehst die Vorderradbremse, dadurch genau. geht der Druck aufs Vorderrad und automatisch entlastet sich von hinten das Fahrrad. Genau. Und wenn es zu viel wird, dann lässt du die Bremse los genau. und, und gehst wieder so relativ kompakt schon am Rad vorne bin. Wenn ich das Gefühl habe, es fällt über Rad drüber, dann seid ihr eigentlich in der richtigen Grundposition. Wenn ihr Fahrtechnik machen wollt, schaut euch kein duro fahrer schaut euch immer cross country voran. an, das sind die besten Fahrtechniker. Es ist abnormal, was diese Typen leisten. Cross-Country ist Königsklasse und Marathon, die Profi heute, was wirklich gut fahren, das ist irre, was die leisten mit 80 mm Feder weg, die müssen alles aus dem Arm machen, haben die Beine extrem lang, dass sie sich entlasten können. Es brennt das ab die haben so einen Druck auf ihre Vorderräder und die machen das gleich. Da sieht man oft, die fahren irgendwo runter, so schon, und machen dann vorne einfach aus und rauschen runter. Und wie die Petra gesagt hat, der Druck ist vorne, ich ziehe an, das Rad kommt hoch, dann kann ich mich natürlich einmal kurz dagegen strecken, dann kriege ich die Balance und dann brennt sie auf und dann geht der Bock runter. Ja, Perfekt. Das war jetzt die zweite Staffel von unserer Vierer Staffel, Vierer Episode, Longtime Movie. Äh, Probiert es einfach und es wird sicher, mit der richtigen Grundposition ist das Doppie eigentlich ein Klacks. Das sollte funktionieren wie auf einem 1. Und dann kommt schon Teil 3. That's it. Tschüss. Ciao.